Mir ist, mir ist gestern wieder ein Gespräch mit einem Kollegen eingefallen, den habe ich vor anderthalb Jahren kennengelernt. Mhm. Ähm, der sitzt im Rollstuhl, hat einen Unfall gehabt, Mitte 20. Und da äh, eben nicht vorher gekannt, die haben im Zuge der Kindercamps ähm, mal einen Kontakt mit mir aufgenommen, weil wir halt da ähm, also inklusiv äh, arbeiten wollen oder arbeiten. Und da dann auch ein Satz, der ist mir gestern wieder eingefallen, der passt, wie ich finde, jetzt ganz, ganz gut da hinein. Ha. Ähm, er hat einen Unfall gehabt und er hat gesagt, im Nachhinein, Gedacht, war das das Beste, was ich in Brasilien erkenne? Er hat sich total also, gearbeitet. Um es kurz zu machen, es wirklich ein Geschenk, will ich nicht sagen, aber es war einfach, er trauert nach und er ist mega happy. Dann habe ich gesagt: Hey, Markus, hab ich habe schon meinen Namen gesagt, Markus, <lacht> ich habe kein Problem damit. Äh, Markus, ich find, das ist, ich, du bist ein Held für mich, weil ich meine, dass du so akzeptiert hast und so weiter. Dann hat der Ärztin mir gesagt: für mich sind die die Helden, die keinen Unfall brauchen. Ja. die das, die das Leben irgendwie mit so durchschauen, aber die das ohne so ein Einstellserlebnis irgendwie ja anders sehen. meiner Oma war so hat und Tumor gehabt im Kopf und sie war immer schon cool die alles und mega, aber sie ist trotzdem lockerer geworden mit der Zeit. Mhm. Je, je älter sie war, ist, präsenter präsenter die Krankheit war, sie ist lockerer geworden, sie ist noch lustiger geworden. Es war mega beobachtet. also war echt, echt ganz klar für mich zu beobachten. Mhm. Ja. Und, weißt ähm, du, also die ohne Unfall, es gibt halt verschiedene Arten von Unfällen, weißt du? Es gibt halt sowas, äh, was dir deinem Freund passiert ist oder deiner Oma passiert ist. Dann gibt es diese ähm, Zeitlupenunfälle von Depressionen zum Beispiel. Ja, oder, oder diese ähm, Unfälle von äh, jemand stirbt, jemand geht weg, Beziehung bricht auseinander, was auch immer. Ja. Und von daher ist es so, ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht irgendeine Art von Unfall hatte und, ähm, und wenn man das Glück hat, dass nicht etwas in einem sagt, geht von noch und macht halt einfach immer so weiter, ja? war ja nicht so schlimm oder so, sondern dass das dazu führt, ähm, dass sich die Perspektive vielleicht ein bisschen ändert mhm. dann wird man, um das sozusagen zum Helden, ne? also zum und in gewisser Weise könnte man es auch andersrum beschreiben. Ja. Dann, dann ähm, sieht man einfach weniger Notwendigkeit, weiter zu leiden. Mhm. Also mit anderen Worten, damit aufzuhören, was einen so leiden lässt. Ja. Mhm. Und wenn, wenn einem so etwas Drastisches passiert, wie Rollstuhl oder sowas, dann hören wahrscheinlich äh, die ganzen Gedanken gehen von ich muss und äh, ich sollte noch mehr oder was auch immer, so diese äh, Karriereorientierung zum Beispiel, ändert sich dann halt zwangsläufig. Ja. Und ja. was dein Freund da äh, sagt, ist, äh, ist äh, bei manchen braucht es halt weniger als das. Jetzt, wo du so beschreibst, äh, merke ich auch, dass ich, wenn man es jetzt verwenden wollen würde, auch einige Unfälle in meinem Leben. Schon erlebt habe und, und jetzt einen drastischen ähm, oder so einen eingreifenden, aber alle anderen Dinge, die du beschrieben hast, äh, habe ich mehrmals auch erlebt, erlebt. Und im Nachhinein ist auch so wieder, war das, ich will sagen, dass das super ist, war. war überhaupt nicht im Moment, was nicht gut, aber es war schon auch irgendwie, ich sehe Dinge jetzt anders, ganz anders, als noch äh, vor, was auch nicht, als, als, der, als der Moment eingetreten ist. Ja. Der, der Trennung zum Beispiel oder wie immer. Und das ist schon auch beobachtbar, dass das eine Einladung eigentlich sein kann. Also, ich habe so ein Bild beschrieben, auch für mich einfach Dinge anders zu sehen und die anders zu leben. Und, und uh, ja, genau. Das ist ja. Das und das, ähm, das können sozusagen Mini-Anlässe ja auch sein, wie zum Beispiel, ähm, ich hätte beinahe einen Unfall gehabt. Oder ich sehe einen Unfall. Und in dem Moment wird mir klar, oder jemand in meiner Umgebung stirbt. Oder jemand stirbt beinahe. Und in dem Moment wird es klar, okay, das wird kommen. Und es fühlt sich das Leben für mich so an, dass ich das liebe. Oder gibt es wenn nicht, was, was fehlt, um, äh, um das Leben zu lieben. Und ähm, was da echt hilfreich sein kann, ist, wenn, wenn man kein, äh, wenn man seine Hoffnung nicht auf die nächste Beziehung setzt, auf den nächsten Karriereschritt, auf das nächste größere Haus, was auch immer, setzt, äh, sondern wenn, wenn die Hoffnung, wenn es nicht klar ist, worauf kann ich jetzt hoffen. Und das kann auch sein bei Leuten, die alles erreicht haben, also alles, was ihnen einfällt. So, jetzt habe ich das Haus, jetzt bin ich reich, jetzt, ich, jetzt bin ich berühmt, ja, was jetzt? Auch das kann einen zum Helden machen, ich hab alles erreicht, alles läuft, jetzt erschieße ich mich ja Wie so viele äh, Rockstars oder was, ne? weiß nicht mehr weiter. Das ist oft was wirklich Hilfreiches, ja, weil einfach ähm, dann ist das Denken mit seinen Strategien und seinen Plänen halt am Ende mhm. und dann ist es bereit mal zu schauen, was ist denn außerhalb vom Denken. Mhm. Und deswegen ist, ist äh, Ratlosigkeit oft, finde ich, was wirklich Gutes. Mhm. Fühlt sich in dem Moment nicht so an, vielleicht, ja, aber es war was super hilfreich ist zu sagen, ich weiß nicht weiter. Das ist ja was Frisches irgendwie. Das ist kein Neues, was Frisches. Das ja. Gleiche, wir wollen ja keinen Film sehen, wo wir wissen genau, was passiert. Ja. Das will ja eigentlich keiner. Ich wollte früher immer wissen, in die Zukunft schauen und immer wissen, was passiert. Nachher müsste es ein Horror sein. Da ja, wäre das Leben ja. Echt nicht so spannend. Ja, genau. Oder, oder ein, ein Computerspiel, Videospiel, wo du genau weißt, was jetzt zu tun ist. Ja? Einfach so, ah ja, und jetzt mach mal dies und jetzt macht man das und ja, habe ich drauf. Ja? So, ähm, scheint mir irgendwie nicht, nicht besonders beschädigend. Und das ist aber worauf das Denken halt aus ist, ja? dass ich, dass meine nächsten Züge klar sind sozusagen. Weil es wieder Sicherheit gibt. Weil, das weil es Sicherheit gibt und weil das einfach eine Menge verspricht. Das ist einfach, dann bin ich erfolgreich, bewundert, glücklich. Ja, so, und das ist halt einfach deswegen dieses Ich weiß nicht weiter. Also muss ich offen sein für, was ist denn eigentlich wirklich los? Ne? Was ist denn dieser Moment? Was bin denn ich in diesem Moment? Was ist. Ohne zu sagen, okay, ich bin also entweder der oder der oder der. Hm. So. Das ist einfach dieses, äh, bin ich denn überhaupt jemand oder bin ich etwas oder was auch immer, dieses völlig ergebnisoffene Schauen und Fühlen von, von diesem Moment. Das ist einfach halt ähm, das, was dann die Hand eben auch interessant macht oder die, das Kopfkissen interessant macht. Einfach so ist es. gibt es das Kopfkissen und mich oder... Äh, Gibt es die Hand und mich? Was bin denn ich in dem Zusammenhang? Und diese Fragen ohne Worte, sondern also einfach als, als, ich will das wirklich erfahren. Also ist da eine große Offenheit und auch eine Erlaubnis, dass die Antwort nirgends abgerufen wird und dass die Antwort nicht in Worten kommen wird. Weil in dem Moment, wo die in Worten ist, ist es ja, ich bin jetzt wieder der und der. Vorher habe ich gedacht, ich wäre jemand anders, aber jetzt bin ich der Erwachte oder was auch immer. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt bin ich der, der es verstanden hat, genau. Und jetzt mhm. ist es das wichtig, dass zum Beispiel Leute das anerkennen, dass ich das verstehe. Oder ich tue die ab, als ja, die verstehen es halt nicht, aber die sind halt auch nicht so weit. Oder was auch immer. Aber in dem Moment gibt es wieder was aufrechtzuhalten und was zu... Ich bin der, der verstanden hat. Bitte? Ich bin der, der das verstanden hat. Ja, genau. Und wodurch ist dieses, dieser Moment von Verständnis gekommen, in dem, weil ich gesagt habe, ich verstehe gar nichts. Ja? Also schaue ich lieber mal. Ich kann mich auf mein Denken in dem nicht verlassen. Weil das Denken ruft halt irgendeine Beschreibung ab und die scheint in dem Moment zu passen und im nächsten passt sie halt wieder nicht. Es ja. ist halt nur Denken. Keine Autorität. Hm. Und dann zu schauen, gibt es denn da irgendwie eine Art Autorität außerhalb vom Denken? Gibt es etwas, die, auf, dem ich mich anvertrauen kann, was außerhalb vom Denken ist? Oder etwas, auf das, auf das man vertrauen kann, weißt du? Und das ist halt das mit Worten, wenn wir sagen, etwas, dem ich mich anvertrauen kann, macht es wieder so zwei. Spalten, ja. ah, ne? Und ohne Worte ist es halt einfach, wie ist es ohne Wort? Mhm. Aber dieses Benennen, Labeln, Einteilen ist ja, wie gesagt, der Automatismus. Das ist ein das Automatismus. Automatismus genau. der, kann, der kann ja auch da sein, wenn er nicht zu ernst genau. genommen wird. Genau, das ist wohl hinaus, ja. Das merke das ich in mein meinem Leben auch, das merke ich extrem. Weil wenn sie, wenn wir jetzt fragen, was sie manchmal leben, weil wir es ja nicht, also wir ist ja phasenweise echt nicht gut gegangen, um, weißt du eh, wir haben ja öfter schon, um, schon geredet, um, aber wenn ihr was, wenn ich was gelernt habe, ist irgendwie, dass es einfach die Gedanken nicht mehr so wichtig ist, an das macht das Leben oft schon einfach echt entspannter und nicht mehr so wie, wie früher. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt. Ruhe, Ruhe, das ist ganz ruhig geworden im Kopf. Na, also äh, beim Denk, beim, im Denken jetzt. Also, das, das ist irgendwie nicht unbedingt, meist ab und zu schauen hin und her, aber ist einfach nicht mehr so wichtig. ein deswegen gesagt fühlt sich schon anders an, als wenn die ganze Energie oder Aufmerksamkeit an diese ja, Gedanken geht. Ja, wenn die ganze, also ist ja nie die ganze, aber wenn so viel Aufmerksamkeit ja, ja. aufs Denken hm. geht, ähm, dann wird eben die die Ruhe übersehen oder überfühlt, die, das, die da ursprünglicher ist und wahrnimmt. Also da ist, äh, da ist äh, eine Stille in dem Ganzen, die hört und die äh, sieht und fühlt. Und die ist im, im Denken halt einfach nicht repräsentiert. Hm. Im Denken ist es halt, da sind wir der und bla bla bla bla bla und so weiter. Und in dem Moment, wo wir diese Gedanken selber wahrnehmen, statt durch die hindurch äh, projizieren, ähm, ist es auch wieder klar, da ist eine Stille, in der die Gedanken sich abspielen. Und diese Stille ist einfach was, die ist einfach schön. Und die ist einfach äh, eine Antwort. Nicht fürs Denken, aber für uns. Und aus, diese, aus diesem Gefühl von Stille kann das, was da so am Denken ist, halt sich auch zurücklehnen und sagen, ah, so wie ein Eiswürfel ins, äh, ins Wasser aufgehen kann. Ja? Mhm. Ah. Und das ist halt, ähm, das ist was, ähm, das ist einfach schön. Mhm. Das äh, lässt die Wirklichkeit einfach ähm, klarer werden. Weil sie dann nicht so fragmentiert ist. Es ist dieser Gedanke, oder es ist der Gedanke, oder es ist diese Lösung, oder sowas. Und da ist einfach dieses zerstreut und fragmentiert. Das ist einfach halt das, wofür das Denken eigentlich die Lösung sucht. Und was ist, was durchs Denken halt entsteht. Ja? Und dann ja. zu, zu fühlen, okay, dieser Moment, der, der trägt, und der ist, der ernährt, und der ist vollständig. Und da ist eine Ruhe und Stille in dem Moment. Das ist halt einfach, das bringt halt sehr, sehr viel zur Ruhe. Und es entmachtet das Denken, deswegen kann das sein, dass davor erst mal so ein Uh, da lieber nicht hin oder so. Einfach ein Gefühl von äh, Nervosität zum Beispiel stärker wird oder so. Und dann ist nicht als Grund zu nehmen, sich davon abzuwenden und wieder ins Denken zu stürzen, sondern zu sagen, okay, da scheint es irgendwie wärmer zu werden sozusagen anders gesagt, interessant zu werden.